Mein Name ist Danny die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. So was mehr Sports Ultimate hatte mal was wir spielen. Ja, war irgendwie verspätet. Egal, ähm, wir gehen wieder wundend äh, unter die Reihe hier durch und zwar mit Ness. Okay, äh, Hier. weil sie nach Onett? und ticket go. ich habe ein bisschen klassisch gespielt äh, mit einigen charakteren ein paar sachen auch zu fahren und ein paar geister und so gekauft Boah, also ja geister heißen die doch Bin ja weg Dr. Kawashima, ich kann ihn nur ansprechen, dann kämpft er für mich genau. Okay, gut. Ich habe ein paar Geister gekauft, so die billigeren Shop habe ich, glaube ich, nichts gekauft, weil ich da sparen wollte. Und ja, ist aber nicht viel passiert. Ich habe mit den inkling mädchen zum beispiel noch mal gespielt und habe ich alter der ist auch ganz weit oben ich habe 9.0 erreicht was ich sehr gut fand also ja war relativ erfolgreich oh nein Geht so. Boom. Der Angriff wird irgendwie sehr selten Competitive benutzt. Das ist ja auch so ein Charakter, den man viel Competitive sieht. Und PK Frost wird irgendwie sehr selten eingesetzt. mit komisch, wenn, weil der Angriff ist voll überstark. Boom. Tschüss. Okay aha ich habe die Macht. Ähm, Ness und Lukas kommen ja von Earthbound. wurde nee, ich glaube, es kommt nur von Earthbound und Lukas kommt von einem Spiel, das heißt Modder Mother Free. Und ja, ist aber glaube ich dieselbe Serie, wenn ich mich irre. Eine sehr verwandte Serie, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und ja, was zum Was hat für eine Level. Ach, das ist glaube ich von 64, ne? Glaub ich eine ganz alte. Ne, das ist schon wieder so richtig dämlich zu kämpfen hier. mein Gott, alter. So, ähm, ja darum ja, auf hinaus sollte ich weiß irgendwie gar nicht worüber ich reden soll keine ahnung ich kämpfe sind zu nervig gerade deswegen weiß ich nicht äh. Äh, oh. und pk wie auch immer das ding noch mal heißt Geil. Und ja Earthbound und weiß er nicht nämlich glaube ich mit meinem Let's Play von Test of Symphonia fertig war, wurde mir irgendwie so empfohlen, dass ich mal vielleicht Earthbound anfang zum spielen. Aber weiß auch nicht. Irgendwie reizt mich Earthbound nicht so. So also, was ich so weiß von dem Spiel ist, dass es mehr so ein bisschen realitätsgetreu ist. Also nicht, nicht sehr realitätsgetreu so wie Fallout oder irgendwie so was. Aber jetzt spielt glaube ich in der echten Welt oder in einer relativ echten Welt, so modernes Japan oder irgendwie sowas oder sogar in der Zukunft. Man kämpft glaube ich auch mit normalen Gegenständen. Ich glaube Waffen sind so Sachen wie Baseballschläger und also was Also ja, weiß ich nicht. Da reizt mich irgendwie nicht so. Boah, du willst mich auch verarschen. ja da reizt mich irgendwie nicht so bei Rollenspielen. Ich hätte lieber Ich spiele lieber, oh, jetzt gehen wir auch noch hier hin. Und so ein paar Ausnahmen wie vorlauf zum Beispiel spiele ich eigentlich lieber so Rollenspiele mit mehr Fantasy-Elementen halten ne? Also ja, jetzt geht er natürlich aus. Ich spiele aber, ich spiele lieber Rollenspiele, die irgendwie so in Fantasy-Welten sind und ja. Irgendwie so eine eigene Mythologie oder so aufbauen, so wie Final Fantasy oder e Tales auf Serie und weil ich stehe nicht auf dieses reale Setting in Rollenspielen, wie gesagt, mit der Ausnahme vielleicht von Fallout, wie ich konnte nicht absorbieren. Keine Ahnung, aufbauen sieht irgendwie so aus, als wäre relativ so eine normalen Welt halt und wie gesagt, die Waffen sind halt so, ich glaube normale Objekte halt, die man auch in der echten Welt, also der echten Welt finden kann. Und das reizt mich irgendwie nicht so. Äh, äh. Ich irgendwie noch eine Spielserie, glaube ich, die ähnlich eh war. Das ist aber nicht was. Okay, ist nicht verloren. Übrigens, bin ich gut. Außerdem also, ist so ein komplett unten basiert. Also, ich mag zwar unten basiert, so wie klassischen Final Fantasies oder Dragon Quest. Aber wenn ich schon die Wahl habe, irgendwie da hab ich doch schon so etwas mehr einfallsreicheres. Mein Gott, wenn der Angriff trifft, dann tut er aber auch ganz schön weh, ne? Nein. Oh gott, das wird mein Tod sein. Boah, wie Wieder alles hier mit Einschlag. Gegner, die waren aber auch schon stark irgendwie. werde baue nicht auf und ich muss ja immer gegen mehrere kämpfen dann ist immer auch nervig und der links ist weg anscheinend ist damit mich ihr übrigens das nest den stärksten rückwurf von allen hat also wenn man jemanden greifen nach hinten werft das genau gleiche also kommt okay wird den rückwurf noch mal demonstrieren jetzt demonstriere ich meinen baseball schläger ja sieben punkt irgendwas geben auf jeden fall noch solange wir über sechs bleiben kein Problem. Wenn irgendjemand was über Earthbound übrigens weiß, hätte ich auch nichts dagegen, wenn ihr mir irgendwie so, wenn ihr mich korrigieren würdet, was in diesem Spiel geht. Oder ob ich irgendwie komplett falsch liege mit dem, was ich gerade gesagt habe. Aber keine Ahnung. Einzige, was ich noch weiß, ist, dass in irgendein Earthbound-Spiel irgendwie der finale Boss irgendwie... Irgendwie heißt ein finaler Boss Geigers oder Gigas oder irgendwie so oh, ehrlich <lacht> und irgendwie den ist einfach nur so ein Bildschirm. Irgendwie irgendwie so ein Bild googelt einfach mal Geiger, Gig, äh, Ys und weil nicht man sieht halt nur irgendwie gegen was man gerade kämpft in den Spielen, weil Runden basiert ne? und das ist einfach nur so ein Bild. Das sich verzehrt und irgendwie in diesem Bild erkennt man irgendwie ein Baby oder ein, ein Fetus, nein, Baby in Form eines Babys. Und ja, das soll irgendwie auf eine traumatische, auf irgendwas traumatischen basieren, was der Erfinder dieser Serie irgendwie erlebt hat als Kind. Und ja, das ist schon irgendwie krass. Und ja, das ist alles, was ich weiß. Wir sehen den gerade voll ab. Die beiden, meine ich. Oh. und der eine ist doch schon leicht tot ich bin angriff abgebrochen Was machst du jetzt du ist direkt hinterher wow sehr gut ein versuch ich glaube so langsam habe ich die beiden hände raus inkling mädchen war auch äh, relativ einfach als ich das gemacht habe aber da muss ich nicht gegen die hände kämpfen da muss ich gegen er ist der max diesen kirby gegner kämpfen also ja vielleicht weil ich halt besser hat kann auch sein ne? letztes mal den also letztens heute ehrlich gesagt ist irgendwie so ein Video geschickt von äh, müssen wir mal bei YouTube eingeben ja äh, Fox äh, gegen Falco dann ist es halt so in der Regel glaube ich das erste was äh, da zu finden ist also irgendwie Super Smash Bros. Äh, Brawl irgendwie Dragon Ball Z Fight <lacht> ja das ist so gestört was da los ist ne ich glaube, so laut den Kommentaren ist das irgendwie gemoddet oder irgendwie sowas. Also, da man irgendwie Angriffe unendlich mal einsetzen kann, weil keine Ahnung. Da sieht man, ich war irgendwie so äh, Falco, wieder irgendwie sein seinen seitwärts Special äh, Special einsetzt. Also der so von einem Ort nach dem anderen teleportiert, sondern links oder nach rechts. Dann sieht man einfach in den Kampf, wie er nur so nach links und rechts die ganze Zeit hin und her sich portet. Ja, die kämpfen irgendwie unter unterhalb der Stage und ist so gestört habe ich soll ich mal angucken ja da meint der weg ist warum ich nicht so spiele warum spielst du nicht so meine antwort war nee. ich will euch ja nicht hier meine meiner Awesomeness, ich will euch ja nicht abschrecken mit meiner aus Muss ist spannend bleiben ja, ne? ja wie so ein junger Gott spielen ja ganz langweilig oder nicht ja jeden Gegner hier so locker fertig mache ja ich tue irgendwie voll viele irgendwie Memes und so was von super Smash maus angucken gerade wo ich das hier spiele ich habe überraschenderweise noch irgendwie nirgendwo ein Spoiler gesehen. Von, äh, was hier der finale Boss im Abenteuermodus sein könnte oder allgemein irgendein Boss oder so. Weil irgendwie komisch ist, weil ich habe voll viele Leute irgendwie äh, abonniert, die irgendwie auch Super Smash Bros. spielen. Und keiner scheint irgendwie sowas hochzuladen. Was wiederum komisch ist, weil ich weiß noch, als damals irgendwie irgendwie Pokémon Sonne und Pokémon Mond rausgekommen ist irgendwie nur zwei oder drei tagen hat habe ich bei allen leuten bei einer person die, die ich abonniert habe hat jemand schon nach zwei oder drei tagen irgendwie den finalen boss irgendwie dieses spiels äh, hochgeladen was ich ein bisschen doof fand weil ich war halt gerade am spielen und direkt gespoilert also ich hasse wenn so was passiert deswegen muss ich wenn kingdom Hearts 3 rauskommt okay das beste spiel der welt das zukünftige mhm. äh, wenn das äh, soweit ist dann muss ich mich komplett irgendwie abschirmen von youtube weil ich kenne viele leute die halt wahrscheinlich let's playen werden und ja ich habe keinen bock mich da irgendwie voll zu spoilern oder oder ich muss das ganze spiel irgendwie weiß ich nicht ja, vor ein paar tagen durchspielen. Hm. Wo was bist du ja egal. Ja. Okay, der war sogar Level 3 habe ich gesehen. Okay, wir haben das genommen, dann logischerweise nehmen wir natürlich wo ist er? Äh, da. Nur einen bestimmten Charakter suchst ne? Den ich finde es Lukas. Bin natürlich Tickets. Deswegen habe ich auch klassisch muss auf screen noch ein paar Mal gespielt mit den Charakteren, die ich schon hatte. In der Hoffnung, dass ich mal ein paar Dinge bekommen würde. Ein paar Tickets war nicht so erfolgreich. Soll hat hat gesehen. So. Ja, du kommst ja hier immer rein <lacht> Sehr gut. ja weiß der unterschied zwischen ness und lukas äh, also in dem spiel power, power. Es gibt es schon ein paar unterschiede die sind nicht direkt klone so wie marv und lucina zum beispiel habe ich mich sowieso gewundert äh, um einige charakter ich als echo kämpfer eher irgendwie bezeichnen will obwohl die eindeutig irgendwie kopien voneinander sind aber ich glaube wenn, wenn du offiziell ein echo charakter bist da muss auch irgendwie exakt gleichen angefahren also auch ihr normale schläge also was da muss auch alles genau gleich sein was? Boah. Also, die ganzen normalen Angriffe und die Smash-Angriffe und so, die müssen auch alle genau gleich sein. Was bei Marv und Lucina oder pit und Dark Pit, glaube ich, der Fall ist. Los. Lukas und äh, Nest zum Beispiel, also, mal wer, welchen Charakter habe ich mir habe ich mich das noch mal gewundert. Weiß er nicht. <lacht> Ich weiß nicht bei welchen charakter war das noch mal keine ahnung egal jedenfalls man muss exakt auf oh gott alle angriffe gleich haben und das ist bei lukas zum beispiel nicht so ja jetzt ja, hat zum beispiel ab so ein jojo -Jo und lukas macht das hier also ja das sind schon andere angriffe ja, wenn er so groß bringt es bringt das leider nichts glaube ich Aber deren Angriffe sind sowieso ein bisschen anders. Also, boom. ja, wenn ich zum Beispiel mit Nest das hier einsetze und jemanden damit treffe, dann bleibt das Feuer noch eine Weile. Bei Lukas geht das sofort weg. Äh. PK Donner hier, also ab Special geht mehrere Male durch die Gegner im Gegensatz zu Nest. Wenn ich damit nämlich einen Gegner treffe, dann geht das schon direkt weg. Also der Donner. Kann ich halt steuern? Ich weiß es nicht. Also mit denen sein Donner kann ich mehrmals durch die Gegner durchrennen. Hier so. Wenn ich Nest wäre, dann weiß ich nicht. er hat schon längst getroffen? da äh, wir haben bei einem Treffer schon weg gewesen. So, weg bitte dich. schild von den beiden ist auch anders ich glaube lukas kann nur sachen vor sich irgendwie absorbieren wer sein schild vor sich aufbaut und es ja und jetzt kann um seinen ganzen körper machen also ja aber solchen charakteren ist klar das sind keine klone äh, Echo meine ich auch weiter meine ich weiß nicht mehr war wegen welchen charakter das war takamaru oder takamora oder was weiß ich und die hat sich getötet sehr gut ja, und dieser takamora typ sieht irgendwie aus wie der langweiligste samurai aller zeiten er sieht aus wie so ein charakter den man irgendwie selber stellen kann bei so Soul Calibur oder irgendwie so sowas man bemüht sich irgendwie nicht irgendwie deren klamotten irgendwie so einzigartige Farben oder Muster oder irgendwie sowas zu geben auf verkleidung Man hat einfach nur, weiß ich nicht, rot und weiß genommen. Boah. Ich habe echt Probleme gegen YouTube. Ich habe irgendwie gerade Gefühl, YouTube ist voll überpowered. Was War ich ja, eigentlich da. Das war der starke Absmash. <lacht> Warum benutze ich den nicht? Ui, ui, ui. Ist ja nicht nur eine Level übrig? Nee, gut. Wollte schon sagen. Ich glaube, man merkt schon so mit Ness und Lukas, habe ich schon so ein bisschen Erfahrung. Ness habe ich irgendwie eine Weile lang so gemaint. Ich sag das Wort main irgendwie so als jemand, der irgendwie professionell ist oder so, aber was ich meine ist, ich habe den Charakter viel gespielt. So also main sollte wirklich nur jemand irgendwie benutzen, der auch wirklich, weiß nicht, Ahnung von dem Spiel hat und irgendwie, weiß nicht, im Turnieren und so gekämpft hat. Nicht irgendwie so einer wie ich. Ja. <lacht> einfach nur so weil er nicht casual spielt ich irgendwie versucht ein bisschen Competitive zu sein obwohl ich wahrscheinlich nicht kompetent spielen werde ich glaube ich dass ich online irgendwie so ein paar kämpfe aufnehmen werde oh, und die beiden die machen jetzt deutlich viel schaden oh. Oh, dieser angriff ne? das Ist auch wieder einer von diesen angriff dem man irgendwie nur so ein ausweichdingen ja aus womit man ausweichen kann ne? wenn man blocken und unten drückt Boah. ja hier frage ich auf jeden fall noch ehrlich Oh, du besser denkt es einfach so gut raus mit dich oh, schon wieder Warte, ich dachte ich war auf der rechten seite oh. sehr gut er greift mich schon wieder ich sehe das doch so. nein Ach, der er trifft mich auch noch damit Oh sehr gut. Oh sehr gut. Ja, war glaube ich nicht so gut. Den Angriff treffen. Der ist sehr stark. Boah, fragst du jetzt mal? So. Sieg vermasselt. Okay, das hätte schlimmer sein können, finde ich. Also, war noch relativ gut. Ja, 9.2. Dankeschön. Finde ich gut, wenn wir Tickets benutzen. Ja, auch ausnahmsweise mal gut abschneiden, also kriege ich kriege ja mal ein paar Sterne, vier Sterne Geister, wenn man gut würde, mir nämlich sehr helfen im Abenteuer-Modus, welchen beim nächsten Part natürlich wieder aufnehmen. Also, ja, muss man ein paar hier, muss man ein paar rüberwachsen, ne? schon ordentlich ersparen mein, mein normales Gold damit ich mal endlich hier 15.000 und mehr einen guten vier Sterne Geist kaufen kann muss ich auch mal vorbereiten also kurz mehr Spaß Orchester ich kann auch ein paar Parts Geister aufnehmen aber ich will irgendwie erstmal klassisch muss mit allen Charakteren ja durchschaffen also Weiß noch nicht mal, wieso das ist einfach nur der Perfektionist hier. Ich muss halt alles machen. Dann ne? seid ja eigentlich hier auf dem Kanal. Hallo. Ich muss immer alles in ein Spiel rausholen. Das ist ja auch nicht irgendwie 50 Euro oder so für irgendein Spiel und hole ich das Meister daraus raus. Okay, ich habe eigentlich wegen hab äh, oh, wie viel, wie teuer war die Switch noch mal 300, irgendwas. Das war ja dabei ich habe ja keine physische kopie von diesem spiel da ist ja ein download code dabei gewesen oh, ich hasse so was ja, ich habe lieber meine spiele so in retail also ich habe lieber irgendwo stehen damit man die ansehen kann und bewundern kann gott kann ich mal auch von getroffen werden weil eigentlich sehr blöd ist weil ich habe schon mal nicht so viele generationen von spielen hier ich habe noch ein paar ps2 spiele hier habe ps3 ps4 dann habe ich nintendo wii, wii U, switch ich habe so viele verschiedene spiele ich habe bestimmt irgendwie so was von hunderten von spiele irgendwie in mein zimmer umfliegen mein schubladen also ich habe zwei volle schubladen also äh man könnte meinen also so, logischerweise müsste ich eigentlich mehr so digitale Versionen von Spielen kaufen. Aber ich hab's ja halt lieber gerne so irgendwo liegen. und habt ihr am liebsten? Habt ihr auch lieber, so wie ich, physische Kopien oder habt ihr lieber digitalen Content? Schreibt's in den Kommentaren, dann würde ich gerne mal wissen. So, Sterne 4. Stern 4. Vier Sterne meine ich. Lukas. Ja, so sah der in dem Spiel aus. Fehlt. Und so ist Französische bulldog Und Du hast den gleichen... verbessert für... dafür leicht Abwehr, Lauftempo. Du hast genau den gleichen... wie was ich gerade ausgestellt habe, aber du bist ein Zapgeist. Okay. So, oh Gott, ich sehe gerade, welchen Charakter wir als nächstes machen müssen. Im Dingens. Äh, egal. Ähm, ja. Gucken wir mal kurz im Shop rein. Mal, warum nicht? ein vier Sterne Geist im Rabatt. So. Ich tue irgendwie diese äh, Dinger nicht mehr kaufen. Diese Kämpfergeister, weil ich bekomme die ja einmal wenn ich irgendwie den klassischen Modus durchspiele. Also ist das halt irgendwie Verschwendung. Ah, zeus gar nichts 2006 drei plätze ist bestimmt voll stark auf level was weiß ich 99 mein gott aber müssen wir weiter sparen halt ne? gut ich sage ich bin der ne bad hier wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder im abenteuer modus also wie üblich und ja ciao, ciao.